So, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit den iPads und mit Keynote, was standardmäßig vorinstalliert ist, sehr einfache Animationsvideos machen könnt, und zwar ohne, dass ihr irgendwelche externe Software braucht. Die Ergebnisse sind, naja, je nachdem, wie man gut zeichnen kann, gut oder schlecht, aber wie gesagt, einfache Animationsvideos lassen sich hiermit ohne weiteres erstellen. Zunächst öffnen wir also dafür Keynote. Und legen uns eine neue Präsentation an. Wir können hier einfach ähm, Standard Weiß erstmal nehmen als Hintergrund. Und fügen hier auch gleich eine neue Folie an, die komplett leer ist. Wir können die erste Folie hier erstmal löschen, sodass wir... Hier tatsächlich nur ein weißes Blatt haben. Gut, Jetzt nehmen wir den Apple Pencil zu Hilfe. Der Apple Pencil muss natürlich vorher installiert worden sein bzw. er muss ähm, kurz angesteckt werden, dann ist er registriert und dann kann er eingesetzt werden. Jetzt tippt ihr einmal auf den Bildschirm und habt hier eine Auswahl von verschiedenen Instrumenten, die, hier, die ihr hier auswählen könnt. Ja, zum Beispiel so ein Stift es gibt auch noch andere weitere Möglichkeiten. Man könnt jetzt hier eine einfache Animationsfigur zeichnen. Ich zeichne einfach mal zur Einfachheit einfach einen Smiley. So. Damit bin ich schon fertig. Mit dem Markiereninstrument, das ist hier ganz rechts, so neben dem Radiergummi, kann ich jetzt die Animation umfahren und habe sie markiert. Oder das Bild. Noch einmal. So. Mit meinem Finger wiederum kann ich nun auf äh, den Smiley gehen oder beziehungsweise das Bild hier, was gezeichnet wurde, und entsprechend die Position verändern. Soweit, so gut. Ich habe jetzt also ein leeres Dokument und ähm, irgendetwas gezeichnet, zum Beispiel eine Figur. Ich möchte jetzt bei Animationsfiguren aber häufig, dass sich die Figuren noch irgendwo hin bewegen oder irgendwie miteinander interagieren. Die Frage ist also, wie bekomme ich jetzt diese Bewegung, zum Beispiel dieses Smileys, so hin und kann das Ganze aufzeichnen. Hierfür gibt es auch einen relativ einfachen Trick. Ich klicke hier oben auf das Plus. und äh, beziehungsweise ich kann das Objekt direkt markieren und gehe hier auf animieren. Jetzt kann ich eine Aktion hinzufügen und kann mich für äh, verschiedene Animationsbewegungen ähm, ja, entscheiden und kann zum Beispiel hier auf das Kreuz gehen und einen Pfad erzeugen. Jetzt kann ich die Bewegung der Animationsfigur frei auswählen, zum Beispiel so. Hier wird es mir nochmal in der Vorschau angezeigt. Gut, bin ich damit zufrieden, habe ich hier meine Animation. Ich kann jetzt, indem ich noch auf den Bewegungspfad klicke, definieren, wie lange diese Bewegung gehen soll, bzw. wann sie starten soll. Also hier zum Beispiel nach dem Übergang, das heißt, unmittelbar nachdem die Folie eingeblendet wurde, startet die Bewegung. Ich kann hier auch noch die Dauer markieren, also wie schnell soll sich meine Animation bewegen. Das wäre jetzt relativ schnell und ich kann das Ganze aber auch sehr langsam machen. Dann wird sie sich quasi fast in Zeitlupe bewegen Vielleicht definieren wir mal so sechs Sekunden. Soweit, so gut. Jetzt möchte ich natürlich vielleicht noch neben der Animation einen kurzen Text einfügen. Oder ich möchte, dass dieses Smiley spricht. Also ich möchte ähm, ein Audio einfügen. Dazu gehe ich oben auf äh, dieses Symbol mit den drei Punkten. Beziehungsweise das ist das falsche. Ich gehe auf das Plus, das ist auch das falsche. Ich gehe auf das Plus und habe hier die Option Audio aufnehmen. Wenn ich das anklicke, habe ich hier eine kleine Zeitleiste und hier ein Mikrofon und hier steht Aufnahme. Das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich nehme jetzt hier etwas auf und spreche den Text für diesen kleinen Smiley. Jetzt kann ich mir das Ganze nochmal anhören. Ich nehme jetzt hier etwas auf und spreche den Text für diesen kleinen Smiley. Und wenn ich damit einigermaßen zufrieden bin, füge ich den Sound hier ein. Wenn ich da drauf klicke, ich nehme jetzt hier etwas auf und spreche den Text für diesen kleinen Smiley. Kann ich das Ganze nochmal hören? Jetzt kann es aber sein, dass ich ähm, möchte, dass dieser Sound zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert wird. Beispielsweise, wenn die Figur ihre Bewegung ähm, beendet hat. Dazu gehe ich wieder auf Animieren und sage Audio Starten. Und dann möchte ich das Ganze nach der Animation. Oder vielleicht sogar mit der Animation. Sagen wir mal mit der Animation. Also das heißt, ich möchte, sobald die Animation beginnt, hier das Audio mit abspielen. So, jetzt ist das Ganze eigentlich schon fertig und wir können uns hier jetzt einmal das fertige Ergebnis anschauen. Ich nehme jetzt hier etwas auf und spreche den Text für diesen kleinen Smiley. Natürlich lassen sich jetzt auch noch weitere Figuren einfügen. Ich könnte jetzt hier also mit dem Apple Pencil weitermachen und zum Beispiel einen zweiten Smiley einfügen. Und die beiden könnten in ein Gespräch miteinander kommen. Ich könnte natürlich jetzt hier auch irgendeinen Hintergrund malen. Sagen wir vielleicht ein paar Wolken. Gut. Auch all diese anderen Figuren kann ich wiederum animieren und kann ihnen bestimmte Animationen zuweisen. Und so baue ich mir nach und nach mein Animationsfilm auf. Wichtig ist, ich sollte vorher ungefähr wissen, was ich in welcher Reihenfolge erscheinen lassen möchte. Also ist der Hintergrund vielleicht schon da, dann sollte ich ihn zuerst zeichnen. Welche Figur kommt dann hinein? Das erleichtert sozusagen später den Ablauf der Animation und vereinfacht das Ganze. Gut, das war's schon. Also so können Animationsfilme sehr, sehr einfach erstellt werden und mit Keynote hier ja, problemlos angefertigt werden.